Tagesordnungspunkt 4, Nachwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission nach dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes. Meine Damen und Herren, einen Moment noch. Wir sind doch gleich fertig. Es sind noch 25 Seiten. Wahlvorschlag Fraktion der SPD, Nachwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen Kontrollkommission. Nach Abs. 1 Abs. 2 des Gesetzes zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes wählt der Landtag zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder. Gewählt ist, wird die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landes auf sich vereint. Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus sieben Mitgliedern. Entscheidet ein Mitglied aus, so wird, verliert es seine Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Es ist unverzüglich, ein neues Mitglied zu wählen. 8. Dezember 2021 hat Nancy Faeser auf ihr Mandat verzichtet. Die Fraktion der SPD schlägt die Frau Abg. Heike Hofmann zur Nachwahl vor. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht, und es widerspricht auch keiner der Wahl durch Handzeichen. Wer für diesen Wahlvorschlag ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, GRÜNE, SPD, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Was wollen mit der LINKEN? Ihr enthalten euch. Und AfD und also LINKE LINKEN haben sich enthalten, damit mit dieser Mehrheit gewählt, die Kollegin Heike Hoffmann als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission.